Informationsgrafiken, kurz Infografiken, sind allgegenwärtig, weil sie komplexe Sachverhalte prägnant visualisieren und das Verstehen erleichtern. Viele Schulen nutzen dabei das Angebot von dpa-Infografik und hier speziell die Globus-Infografiken. Hierfür ist eine spezielle Schullizenz notwendig. Dabei ist die Schullizenz mittlerweile so gestaltet, dass die Veröffentlichung auf passwortgeschützten digitalen Klassenzimmern bzw. Lernplattformen erlaubt ist. Und hier in den Lizenzbestimmungen ist sogar Moodle hier als Beispiel aufgeführt. Vor der Nutzung in Moodle sollte man allerdings seine Schullizenz dahingehend nochmal überprüfen, denn die älteren Abonnements waren noch ohne dieses Lizenzrecht ausgestattet. Man konnte zwar seit geraumer Zeit das Ganze updaten... Aber da musste man natürlich als Schule dann aktiv werden. Das gilt speziell für Schulen, die schon ältere Abonnements, das heißt vor dem 24. Mai 2019 abgeschlossen haben. Das wird wohl auch der Großteil sein. Alle, die nach dem 24. Mai 2019 abgeschlossen haben, die haben die aktuellen Nutzungsrechte und die müssen dann nicht aktiv werden. Also am besten nochmal bei der Schulleitung oder beim Verantwortlichen nachfragen, ob hier das Upgrade entsprechend gemacht worden ist. Vor vielen, vielen Jahren wurden diese Infografiken ja auf Folie gezogen und über den Overhead-Projektor an die Wand projiziert oder das Ganze im Klassensatz dann verteilt. Das ist natürlich immer noch möglich, aber jetzt ist das Ganze dann ausgeweitet auf digitale Medien, das heißt sowohl elektronisches Whiteboard übers Tablet auf dem Laptop und wie schon angesprochen im digitalen Klassenzimmer. Wie üblich bei Datenbanken kann man auch Stichwörtern suchen und dann aus dem Ergebnis seine Infografik heraussuchen. Zu jeder Infografik gibt es auch noch einen Text dazu in der Voransicht. Und dann kann man das Ganze hier herunterladen. Und in dieser ZIP-Datei befinden sich dann die unterschiedlichsten Dateien, wie zum Beispiel die Infografik in Farbe, in schwarz-weiß, also Graustufen. Und äh, einmal auch als PDF mit Text dazu ja, und diese Dateien kann man dann in die unterschiedlichsten Aktivitäten auf MEBIS einbinden, sei es als Datei, als Aufgabe oder auch zum Beispiel in einem Wiki. Ja, dann viel Spaß damit und das war's schon.